Herzlich Willkommen zu meinem Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch wie ihr alte Wageldächer eines Märchenwaggons oder jeden anderen Waggons restauriert. Wie man hier als gutes Beispiel sehen kann, ist der ziemlich angegriffen über die Jahrzehnte. Die anderen sind nicht so stark, aber sind auch leicht angegriffen. Und diese Wagen werden wir heute restaurieren, also insbesondere die Dächer. So, wir haben uns drei Dächer hier. So, ihr braucht dazu, um die Dächer zu restaurieren, ein Schleifpapier, möglichst sehr fein. also, also mindestens äh, 280 Spiritus, eine Küchenrolle. So, wir fangen halt erstes an. Schritt 1. Das Dach äh, darf kein äh, argen Staub oder so drauf sein. Es muss also sauber sein, also da am besten als erstes putzen. In dem Fall sind die Dächer jetzt bei mir sauber. Dann mit dem Schleifpapier sehr fein leicht anschleifen. Nicht stark, nur ganz leicht, dass die Unebenheiten raus sind und dann geht es weiter mit Schritt 2. So, das Dach fertig. Von innen sieht es äh, sehr schön aus, also nachher soll es wieder schön aussehen. So, und das macht man jetzt mit alle drei und danach äh, kommt Schritt 2. So, wenn ihr jetzt die ganzen Dächer fertig geputzt habt, dann nehmt ihr eine Tüchenrolle. Das ist jetzt der Schritt 2. Und, und tu da ein bisschen Spiritus auf, den, auf das Tuch. Daher Spiritus immer sehr äh, verdunstet, äh, ist es empfehlenswert die Flasche immer gleich zu schließen. Und dann einfach hier die ganze Dächer von dem Schleifstaub und anderen Dreck befreien. Da danach äh, ist es auch äh, immer besser, den, äh, dieses Dach nicht arg anzufassen, da es sonst wieder fettig wird und lackieren sofort ohne Fett und im Untergrund. Da es sonst äh, zu eventuellen Haft, also dass es nicht haftet. Das, Gegenwirkung von dem, was man eigentlich will, zwecken wollen. so Ihr seht, wie viel Dreck hier runterkommt, wenn man die ganzen Wagen, Dächer nach dem Schleifen abputzt. Dieses Tuch nicht mehr verwenden, da es einfach zu so dreckig So, und jetzt kommen wir zum großen Hauptteil: diese Dächer zu lackieren. So, als erste Lackierung machen wir hier ein universal -Grund -Lack, also Grundfarbe. Äh, muss man nicht unbedingt zwingend, aber ich mache es jetzt. Und dann haben wir hier so ein Buntlack. Ähm, RAL 9006. Oh, jetzt schauen. RAL 9006 haben wir hier. Weiß Aluminium. Und mit dem ist dann der Endlack. Genau. Klarlack benutze ich keinen, weil äh, das ist äh, hier für mich jetzt nicht rentiert. Ihr könnt natürlich einen Klarlack drauf machen. Das bleibt ja jedem selber überlassen. So, wir fangen an mit der Grundierfarbe. Immer gut schütteln die Flaschen. Gut. Dann fangen wir jetzt an lackieren. Immer so ganz kurze Bewegungen machen, also immer so. Das ist so ein Silbergrau, die Lacki äh, Grundfarbe. So, lasse ich es jetzt kurz antrocknen und dann machen wir von der anderen Seite hier hinten noch, weil da fehlt noch. Genau. So, die Grundierfarbe ist natürlich jetzt auch in die Schleifspuren reingelaufen, also die kleine Grazer, die man da durch die Schleifen erzeugt hat, sind jetzt wieder gefüllt quasi mit Lack und dadurch, durch die Unebenheit von dem Metall, haftet der Lack besser, weil er einfach in die äh, Fugen reinläuft und dadurch haftet er sehr stark. Deswegen empfehle ich immer mit dem feinen Schleifpapier anzuschleifen, damit man einfach einen besseren Haftgrund hat. Ja, wenn es die Lackierung trocken ist, muss man es nochmal leicht anschleifen und dann äh, Silbergrau drauf machen. Genau. Hier sieht man jetzt auch das schöne Ergebnis. Schön. Deckend der Lack. So, alle drei sind fertig lackiert mit Grundierung. Als nächstes kommt dann der Bundlack drauf. So, die Grundierung ist trocken. Als nächstes kommt hier der Buntlack drauf. So, jetzt. Die werden äh, schön, die Teile, auf jeden Fall. Schön Silber. So, und schon sind sie wieder Silber. Und ja, viel Aufwand ist nicht. Äh, genau. Man kann jetzt noch einen Klarlack drüber machen, wenn das getrocknet ist. Aber muss man nicht. Unbedingt. Also ich mache jetzt keinen Klarlack drüber. Ich habe gar keinen Lalak da. Aber mir gefallen schon mal diese Dächer wieder, also die Deckel quasi von den Waggons, weil jetzt sehen sie wieder richtig neu aus. Genau, ihr seht jetzt noch ein paar Bilder zu den fertigen Wagen. Mhm. Hier sind jetzt die fertig lackierten Teile. Sehr schönes Ergebnis. Und jetzt machen wir die äh, rückwärts wieder drauf. Also wie wir es abgemacht haben, wieder drauf. Sicher also so zwei Nasen. Sie zwei hier. Und die an den Waggon. An den Waggon hier rein. Und dann runter auf der anderen Seite einfach runter und einklipsen. Und das jetzt mit alle drei Waggons machen dann haben wir wieder einen Waggon wie zuvor. So. Und dieser Waggon hat hier andere ja, Details, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich mache die jetzt nach hinten. Die kann man natürlich tauschen. Eben hat mal hier. Wieder den Zug komplett vollständig. Und die Wagen sehen jetzt wieder schön aus. Wie neu die Dächer Und so hat man jetzt wieder einwandfreie Waggons. Und das kann man dann mit alle Waggons machen. Jed hier Art. Man sollte nur gucken, dass man an die originalfarbe rankommt, weil sonst sieht es äh, ein bisschen komisch aus ich habe jetzt hier RAL 9006 habe ich euch vorher gezeigt und in diesem Lack ähm, wird es stimmig also so ist ungefähr der Ursprungslack aber natürlich nicht genau so das ist das Endergebnis das sind sehr schöne Wagen und ja wenn das Video hilfreich war und euch es gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, das würde mich freuen und den kann unterstützen. Ihr könnt natürlich auch einen netten Kommentar schreiben, oder was man besser machen können. Ich finde, wir hätten nichts besser machen können, denn beim Lackieren kann man nicht so viel falsch machen. Ich hab's, Ihr habt ja die Schritte gesehen. Reinigen, Schleifen, Reinigen und dann Grundieren, Lackieren und ja. Man kann den Klarlack noch drüber machen ja ich brauche es jetzt nicht und ja genau also so könnt ihr in die jahre gekommenen Waggons wieder ein bisschen auffrischen indem man sie einfach die Dächer neu lackiert das sind jetzt Waggons die schon äh, ziemlich alt sind also keine Innenausstattung haben die also keine Sitzbänke und so ich habe Waggons, die haben Sitzbänke, aber das sind die Dächer noch in Ordnung. Das sind meine blauen von denen hier, aber die sind dann die neue Epoche. Genau, und ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr oder dieses Jahr noch, aber ich vermute eher nächstes Jahr, wird dann auch das Video kommen mit äh, Wagen Innenbeleuchtung. Da ich diese ganzen Wagen hier mit der Innenbeleuchtung versehen, aber das ist schon ein etwas größeres Projekt. Ähm, genau. Das seht ihr dann nächstes Jahr. Und nächstes, nächsten Samstag, ja, da kommt dann das mit dem Arduino Nano online das Video und ja, wie man das Lagerfeuer halt in Betrieb nimmt. Genau, genau. So, das war's mal mit dem Video. Ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn es euch gefallen hat und hilfreich war. Und ja, ich wünsche euch noch eine frohe Vorweihnachtszeit und morgen dann auch einen schönen dritten Advent. Feiert schön und ja. Dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.